Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, wir kommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich, jetzt wird es hart und zwar ein NES Special quasi. In dieser Folge spiele ich zwei sehr schwere NES Titel an und ähm, der eine oder andere kennt mich, ich bin so ein bisschen die Mimi was schwere Spieler angeht. Beide Spiele habe ich bisher nicht gespielt und äh, als erstes kommt ein Wunsch von dem lieben Christian dran. An dieser Stelle viele Grüße an dich. Der hat sich Castlevania 3 für das NES gewünscht und ähm, ich bin mit der Castlevania-Serie ehrlich gesagt jetzt nicht so super vertraut. Ich habe, wenn überhaupt, mal in den ersten Teil ganz kurz mal was reingespielt. Ich habe ja einen Test aus Super Castlevania auf dem Super Nintendo gemacht, das gefiel mir sehr gut. Aber diese Serie ist so allgemein ein relativ blinder Fleck, sage ich mal. Auf meiner Landkarte. Und ich bin gespannt, was mich dort erwartet. Falls ihr auch Wünsche habt für die Quetzig-Serie, also entweder richtig, richtig harte, frustrierende Spiele oder wirklich Spiele, die einfach wirklich mies sind, egal ob 8 oder 16 Bit, ab in die Kommentare damit. Oder? Und ich komme hier wieder mal Mikrofon ran, wie ständig. Ich sollte nicht so viel gestikulieren, aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. 1992 erschien, also eines der wirklich späten Spiele. Und ich gucke mal, wie ich da abschneiden werde. So, wir heißen natürlich Panda. So. Gucken wir mal, ob es wirklich so schwer ist oder nicht. Also storymäßig, musiktechnisch finde ich die Aufmachung schon mal sehr, sehr geil. Gefällt mir sehr gut. So, also die Grundhistorie ist mir natürlich bekannt. Wir spielen hier den Belmont oder das ist ja in jeder Serie, wer anders. Und müssen Dracula bekämpfen. So. Ah, okay. Das ist. Das hat auch diese Castlevania Serie, glaube ich, so an sich auf dem NES. Äh, man würde jetzt einfach denken, hey, wie jeden anderen Jump'n'Run-Spielen, ich springe hier auf die Treppe drauf. Und gut ist, nein, ihr müsst nach oben drücken und geht dann ganz langsam die Treppe hoch. Kann natürlich durchaus etwas für Verwunderung sorgen. Und ich frage mich gerade, wieso ich jetzt die. Das Wurfmesser ausgerüstet habe. Ah, jetzt nicht. Okay. Ah, okay. Wenn ich nach oben drücke und... Ach. Ich will immer bei den Stufen... Und angreifen kann ich auch nicht. Okay. Ähm, das hätte man auch da schon fixen können. Äh, ich will immer bei den Stufen einfach raufspringen. Weil man es einfach aus so vielen Spielen gewohnt ist. Oh, die Musik ist herrlich. ne? Musik... Ja. Technik ist, ist wunderbar. Da lässt sich natürlich nicht drüber streiten. Ich bin, ich, ich, bin, ich bin echt doof. Also das kann man nicht anders sagen, weil ich will wirklich jedes Mal auf die Treppen draufspringen. Ich weiß, da muss man sich dran gewöhnen, dass das ist jetzt wirklich mein ist und nicht, dass des Spiels. Aber das ist wirklich. AC, diese ähm, dieses Treppenlaufen, also ob ich mich daran gewöhne, ich weiß es nicht. Ich, es ist, hat sich eigentlich als Standard durch. Oh, diese Flugbahn ist ja auch gar nicht so einfach, ne? Ähm, es hat sich einfach bei so vielen Spielen als Standard rausgekristallisiert, natürlich nicht umsonst. Ne? Immerhin umgangen den Gegner, dass es halt anders geht, ne? Ich glaube, das erste Spiel erschien, boah, 87 oder so, aber... Komm äh. her. Äh, der zweite Teil, da, da fiel ja so etwas aus der Reihe. Also ich muss mich hier konzentrieren. Also es ist jetzt nicht das schwerste Spiel ever. Das muss ich zugeben. Wo halt dieses Treppenlaufen? Das, das irritiert mich noch etwas. Da brauche ich auf jeden Fall Zeit, um mich daran zu gewöhnen ansonsten ein wunderbares Spiel. Gefällt mir. Ich muss auch irgendwann mal... Ich weiß, es gibt die Castlevania Collection auf der Switch. Ich glaube, ich muss mir die dringend mal holen. Da gibt es ja auch äh, viele, viele andere Spiele drauf, wie zum Beispiel Kid Dracula, was ja hier nie erschienen ist. Ähm, haben ja viele mich darauf aufmerksam gemacht in den letzten äh, plattformer geheimtipps testvideo das sind die berühmten Medusa Köpfe, ne? Ich kenne mich ja nicht so super damit aus, aber ich weiß, dass die allgemein scheiße sind, weil die vom, vom äh, Flugpattern halt genauso kacke sind. Ach, ich dachte, dass das das wäre. Sie, Sie seht ja wie programmiert, ich bin, diese, diese drehbaren Plattformen. Ich dachte, das wäre noch so, dass man die freischalten muss, quasi wie, wie bei Mario oder sowas. Na. Ja. Also bisher Okay. <lacht> ich glaube es ist halt nicht, nicht so wie, wie, wie äh, Contra äh, in der letzten Folge dass es halt wirklich so ist dass, dass man hier ständig stirbt sondern es ist glaube ich wirklich so, so ein Ausdauerlauf sage ich mal ne? Aber ich, also bisher so richtig richtig hart ist es eigentlich nicht das wird wahrscheinlich später noch schwerer gehe ich fest von aus oh, boah. Bisher ist alles gut schaffbar. Vielleicht die Hintergrundgrafiken geil, ne? Also, die haben wir wirklich so einiges aus dem System rausgeholt. Fällt mir. Und die Musik sowieso. Ach, da, da, dafür war die Castlevania-Serie ja schon immer bekannt. Auch der, NES, der Super Nintendo-Titel, Super Castlevania. Was ja der quasi der Nachfolger hiervon ist. Das hat ja den Untertitel Castlevania 4. Und äh, schon allein, wenn man das Spiel startet, ne? Okay, das kann ich... Hey. Es ist ein Ausdauerlauf auf jeden Fall. Also man, man muss aufpassen, dass man nicht so oft getroffen wird. Hm? Ist das Boss? Nee. Okay, also Kreuz lässt alle wegbremsen. Es ist ein bisschen nervig, dass, dass die Gegner immer wieder respawnen. Ne? Das ist, äh, das merkt man, dass, dass man wirklich gezwungen ist, immer weiter vorwärts zu marschieren. Aber ja. ist wirklich? Ist mit Übung schaffbar. Also lieber Christian, ich weiß nicht, ob, ob ich mich mal äh, meine Fähigkeiten jetzt irgendwie selber überschätze. Also leicht ist es definitiv nicht. Okay, das sieht wie aus nee. Okay, ähm, da bin ich so natürlich auch mit sehr wenig lebensenergie, den will ich jetzt irgendwie schaffen das ist natürlich jetzt Ohne irgendwelche upgrades nicht so einfach Aber auch, aber auch eins, weil man, weil man sich mit der serie nicht auskennt, ne? wenn man sich so mit retro gaming so etwas beschäftigt, weiß man, okay die kerzen die muss man wegbremsen. So. Auch der Rücksetzungspunkt ist durchaus solide, würde ich sagen. So, okay. Wie mache ich das jetzt? Also, ich werde versuchen, den hier am besten mit dem Dolch zu erledigen. Okay, kriechen kann ich nicht. Na! Ah! ist bestimmt Zwischenboss, oder? Ich wette, ich muss, muss wahrscheinlich hier von den Plattformen so etwas... Ja. Also stelle mich auf jeden Fall nicht so klug an, wie ich dachte. Ja, ich würde sagen, ne? Mit locker Leichtigkeit. Okay, das, das, das war bestimmt kein Boss, oder? War das wirklich ein Boss? Weil so schwer, war da jetzt auch nicht. Mit dem richtigen Upgrade natürlich. Aber... Mag natürlich hier so, so, so, so ein Boss zum, zum Anlernen sein oder sowas. Keine Ahnung. Hm. Und ja, mal Monitor hier. Äh. So, Entschuldigung für die Unterbrechung. Das war echt der Boss vom ersten Level. ha Dann kann man sich... Oh cool, man kann sich aussuchen, wo man lang geht. Äh, hier, so, so mit Zahnrädern und sowas. So, so, solche Level, die liebe ich. Da scheitere ich wirklich regelmäßig dran. Geil gemacht, diese Treppen. An ah, dieses Treppenlaufen kann ich mich echt nicht gewöhnen. Dann geh doch hoch. Ach, die Musik ist echt Hammer. Die gefällt mir echt. Da bereue ich es gerade fast so ein bisschen. Dass ich den NES so aus meiner Sammlung und aus meiner Testerei, ich habe mich ja so ein bisschen verschoben jetzt auf Gameboy mittlerweile, weil ich gemerkt habe, zu viele verschiedene Systeme sind auch nicht gut. Äh, okay, jetzt schon Game Over, okay, das ist natürlich wirklich eine Schwierigkeit, aber dann würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit mal zum nächsten Spiel reinzuschalten und mal gucken, wie ich mich da schlage. Allgemein Eindruck super Spiel, aber das wird nicht viel überraschen, weil Castlevania ist ja der Begriff für Qualität, zumindest in dieser Zeit. Ich glaube, später da gab es auch mal so einen gruseligen 3D Castlevania Titel, der nicht mehr ansatzweise das Niveau halten kann, aber genug geredet, auf zum nächsten Spiel. Und da sind wir schon beim nächsten Titel, und zwar Bucky O'Hare und gewünscht hat sie der Undead Collector. An dieser Stelle viele Grüße an dich, ähm, bei dem Titel habe ich gesagt so ein bisschen mehr Respekt davor ich weiß nicht warum, aber ich meine es gab auch einen PC-Teil davon aber vielleicht verwechsel ich das gerade im Kopf mit, mit Jazz, Jack Rabbit fällt mir gerade auf, das wird es wahrscheinlich eher sein, äh, Bucky O'Hare der grüne Hase war damals so, so eine semi-große Sache, ich glaube es gab sogar Zeichentrickserien davon oder eine Zeichentrickserie genauer gesagt ähm, das wurde so, so ein bisschen versucht, so ein bisschen als Maskottchen zu pushen, ich weiß nicht, ob was Jetzt zuerst da war die Zeichentrickserie oder das Spiel meistens ist das ja damals ein bisschen verknüpft worden. So, hey, wir wollen Spielzeugen verkaufen, also lass mal eine Zeichentrickserie draus machen, ne? sie He-Man und so weiter. Das ist alles kurios und eigentlich äh, kommerzbestimmt gewesen, aber hat uns trotzdem so viele schöne Kindheitserinnerungen gebracht, was natürlich auch nicht zu verachten ist. Aber ich würde sagen, genug lang, der langen Vorrede. Bei dem Spiel habe ich so ein bisschen mehr Respekt, weil so diese Hardcore Jump'n'Runs, ähm, Castlevania gerade war ja so etwas gemächlicher. Da habe ich dann doch wesentlich mehr Respekt vor, ehrlich gesagt. Aber schauen wir mal rein. Okay, Blablabla. die Story ist das üblich, nehme ich mal an. Deswegen will ich da jetzt nicht großartig drauf eingehen. Ja, okay, ich glaube also, ne, dieser Air Marshal, das wird der fiese Fiesling sein, nehme ich mal an. Ja, ist sehr ja gut. Ist sehr ja gut. Wahrscheinlich vielleicht, denn was doch das zeichner zuerst da war. Weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum wir hier so viel leben. Okay. Also, ja, nehmen wir mal auf einen grünen Planet. Also, es ist immer schön, dass man es das Mega Man-mäßig. Äh, okay, ja. So. Mega Man-mäßig ist auf jeden Fall vom Ablauf her. Hier, schöne Musik, ne, Pelcom wird den Konami sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war ja, war ja der europäische Publisher von, von Konami. Oder Capcom, ich, ich, ich verwechsel, ich, ich kenne es immer, ich, ich, ich laber immer viel rum. Ich, ich verwechsel immer Capcom und ähm, Konami. Ich weiß auch nicht wieso, aber für, für, für mich ist das so ein bisschen gemischt. Hält mir. weil war, war, war das ähm, vom, vom, vom Stoff von der Steuerung her? Super direkt ist. Es ist super flüssig. Schwierigkeitsgrad ähm, wird man gleich sehen, aber hält sich zumindest bisher einigermaßen in Grenzen. Aufmachung ist super. Also, also was heißt hier hält, hält sich in Grenzen? Also, es ist definitiv kein einfaches Spiel. Das wollte ich jetzt damit nicht gesagt haben. Aber damals auf dem NES waren ja die meisten Spiele nicht so geil. Wobei natürlich, äh, man darf nicht vergessen, wenn ich hier ein Spiel anspiele. Ich spiele ja immer nur so irgendwie das erste Level oder irgendwie sowas. Bei vielen dieser schweren Spielen ist das hier gerade erst der Anfang. Boah, die, diese, diese Spinnen sind fies, ne? Warum? Warum? Ich, will ich, ich doch. Leute, ich will. Warum greift mich hier alles an? Ich will doch nur, nur hier den, den Baum hier hoch. Guck mal, ich, ich bin doch. Ich bin doch nur ein liebes grünes Kaninchen mit einer Knarre. Warum lasst mich denn ich nicht in Ruhe? Und, und, und, und wieso gibt's selbstmörderische Spinnen? Stellt euch mal vor, die würde es in echt geben, ne, ihr, ihr, ihr pf, keine Ahnung, ist es nachts, ihr, ihr müsst, ihr müsst mal raus, ne, wir werden alle ein bisschen älter, dann merken wir es selber, okay, äh, da muss man was mehr raus, als, Uah! fast geschafft, fast geschafft, und dann sitzt da so eine Spinne da, ihr seht die gar nicht, und dann plötzlich explodiert die und schleimt euch voll, das wäre irgendwie ziemlich uncool, und ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie unwiderrufliche Traumata bei euch ausgelöst mit der Vorstellung. Ich bin in solchen Plattformen echt nicht gut, aber das Spiel ist super, gefällt mir, weil es merkt es wirklich selber. Es spielt es natürlich nicht... Aber die Steuerung ist super knackig. Das macht einfach Spaß. Verzeiht mir, wenn ich so etwas ruhiger... ...der hätte ich warten müssen. Bei so Timings bin ich immer schlecht. Ich versuche hier nochmal einen anderen Planeten anzuspielen. Also, ist es ist auf jeden Fall echt nicht einfach. Ich glaube, das ist wirklich dieser Faktor. Okay. Die Vulkane spucken, aber ist das denn eine Gefahr für mich, überlege ich gerade. Ne, weil da kommt was runter. Ist das jetzt nur Deko oder muss ich dann da wirklich ausweichen? Okay, das ist natürlich, äh, wenn man im Sprung getroffen wird, dass man gleich abstürzt. Das ist natürlich ziemlich uncool. Aber man merkt, dass das Level hier wieder den Fokus etwas anders setzt. Okay, man darf nicht getroffen werden. Immerhin ist, ist das hier nicht äh, ein Hit und man ist tot. Muss ich hier einfach schön stehen bleiben? Schade zumindest nicht bestimmt auch noch extra waffen und sowas ne? also gefühlt gibt es ja viele so ein bisschen äh, ich sag mal zumindest mega man inspiriert ne? weil das, das hier hat eindeutig mega man vibes von der allgemeinen steuerung <lacht> da war ich jetzt so von diesem klops irritiert <lacht> muss ich darauf anscheinend Ach oh, so, so, oh, so. Okay, solche Passagen hasse ich immer, wenn man die Deckenhöhe einen den Sprung irgendwie vermisst. Ja, ich würde sagen, ich spiele alle Planeten einfach mal an, wenn ihr Bock habt. Okay. Oh, Eiswelten. Oh, oh, oh, und ihr seht, mein Mann schwittert. Ah, Sowas hasse ich immer. Okay. Das, das ist so typisch, ne? Laber ich, hey. weiter hey, durch? Okay. Wie komme ich da jetzt durch? Wasser wird wahrscheinlich gleich tot sein. Ich kann das Eis nicht zerschießen? Piu. Ich kann hier nur so. Okay, uh, unten haben wir power Powermeter. Oh, kann ich dann springen? Muss ja irgendwie. Okay, uh, uh, das war jetzt natürlich einfach mal getestet, ob ich vielleicht nicht doch schwimmen muss. ne? Hätte ja sein können. Ah, vielleicht hast du diesen Sprung nur kurz auf Power und dann irgendwie. Hm. Hilfe, ich bin zu blöd. Hier <lacht> ich wir so einen Dash machen? Hm. Also, da bin ich jetzt gerade echt so doof. Vielleicht gibt es da. <lacht> Vielleicht gibt es da irgendeine. Äh, Spitze. Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich, ich, ich wollte nicht. Moment, Moment. Ich werde das hier mal resetten. Ich wollte eigentlich jetzt die andere Welt, die letzte Welt nochmal machen. Gefällt mir aber. Ah, Konami. Konami, genau. Konami. Habe ich gerade gelesen. PyCom ist natürlich Konami. Habe ich auch am Anfang gesagt, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Ja, ja, komm, komm, komm, komm, komm. Ja, ja. Ja, Entschuldigung, dass, dass wäre durch jetzt meine Trotteligkeit und äh, dass das Intro jetzt neu erleben müssen. Naja, also anscheinend muss ich hier meine Kollegen retten, was ja durchaus ein guter Kurs äh, ist. Ja, ja, komm. Ich spiele übrigens hier, falls euch Controller natürlich hier mit meinem wunderbaren Gameboy. Da habe ich ja mal ein Video gemacht, wie man den als äh, Computer-Controller äh, benutzen kann, durch eine kleine technische Spielerei. Und ein besseres Gamepad für sowas gibt es nicht, ne? Huh! Ich gehe jetzt aber gleich los. Oh, geil gemacht. Also also die Grafik gefällt mir richtig. Na, da kann ich jetzt... Ich weiß nicht, wie man hochspringt. Okay. Reicht immer noch nicht. Wobei, das, das Level gefällt mir jetzt bisher am wenigsten. Also grafisch natürlich super. Aber jetzt hier... Ah. Vom, vom Aufbau her etwas ähm, einfach. Cool, so mit somit. Hintergründen. Ah. Okay. Ich, ich, ich bin etwas verwirrt. Jeder muss ich von der Seite auf... Ach, also ich glaube, das durchzuspielen, das wird echt nicht einfach. Also die grüne Welt, die die, die wirkt irgendwie wirklich einfacher. Ich weiß auch nicht, wieso. Ach, diese Blöden. Ja. Ihr seid doch auch grün, warum wollt ihr mich töten? Hier, die, diese Türme finde ich gemein, weil, weil die halt so grau sind, die sehen so aus, als ob die quasi zum Hintergrund gehören würden. Es ne? sieht aus wie diese Rohre. <lacht> das wird ja mal schlimmer. Ich meine, cool, was sie hier grafisch abgeleistet haben, aber... Naja, ja, ich stelle mich natürlich auch blöd an, ich müsste hier eigentlich mehr ausweichen und sowas. Geschickt. Ein Versuch haben wir noch wir mal. Da wird man hier auch bombardiert Also auch so schön wie der Hintergrund aussieht ne? Er lenkt vom Spielgeschehen ab Weil da ständig irgendwie was grünes am Start ist ne? komm komm Versuchen ich einfach mal durchzuwaschen Gucken ob das klappt wo? Oh, uh, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du, ach. Okay, wie habe ich das geschafft? Aber, aber coole Idee. Dass, das dass sie quasi in ein Level jetzt so viele... Ach, die schießen die auch noch? schon? Da habe ich nicht aufgepasst. Okay, ähm, also da muss ich sagen, das Spiel gefällt mir. Die haben da wirklich auf, auf, auf kleine Abschnitte versucht, wirklich sehr, sehr viel abwechslungsreiches einzubauen. Finde ich echt super. Äh, also wunderbare Wünsche, danke an euch beiden. Wie gesagt, wenn ihr auch Wünsche habt, ab in die Kommentare rein. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.